Weißt, was mir am Emil extrem taugt? Dass der Emil sie immer und überall genau auskennt. Tja, dem Emil brauchst du die Welt nicht mehr erklären. Der Emil ist die Welt. Hofer, jetzt haben wir doch schon ein geraumes Zeit an die Pandemie. Und was du, was mir aufgefallen ist? Dass die Pandemiebekämpfung in Österreich dank unserer tollen Regierung irrsinnig gut funktioniert. Zwinker-Smiley. Nein, das ist ja nichts Neues. Mir ist aber aufgefallen, dass die Leute sich immer noch nicht auskennen. Ja, das ist ja kein Wunder, einmal so, dann hast du wieder so. Abgesehen davon, aber es gibt im Prinzip auch total einfache Sachen, wo ich überhaupt nicht verstehen kann, warum die immer noch nicht funktionieren. Ui, da fallen mir aber viele Sachen ein, ich wüsste gar nicht, wo anfangen. Nein, ich meine wirklich Sachen, wo man sich fragt, warum das nach all der Zeit immer noch nicht funktioniert. MNS zum Beispiel. Weißt du, was das heißt? Ja, wer nicht? mund nasenschutz Da kommt mir ja seit fast zwei Jahren nicht mehr dran vorbei. Eben, eben. mund nasen -Schutz. Und was ist, wo das Teil überall getragen wird? Nur Hauptsache nicht über der Nasen. Weißt, ich habe da drei typische MNS-Typen lokalisiert. Typ 1. Der Ich habe sie eh mit Träger. Dieser Typ hat den MNS zwar dabei, trägt sie aber selten im Gesicht. Viel eher sitzt die Maske in der Gesäßtasche oder liegt im Auto. Auf die Frage, wo haben Sie denn Ihren Mund-Nasenschutz, antwortet dieser Typ Mensch. Ich habe sie eh mit. Solche Typen sollen sie bitte Kleider harmlosen. Wozu rumschleppen, wenn man es eh nie aufsetzt? Aber wenigstens haben solche Leute die Masken dabei und im Fall des Falles... Geh auf der Fall des Falles tritt für solche Typen ja nie ein und no schlimmer ist der Typ 2. Typ 2. Der Kindträger. Wie der Name schon sagt, trägt der Kindträger seinen Mund-Nasenschutz am Kinn. Auf die höfliche Bitte, die Maske doch richtig anzulegen, antwortet der Kindträger ablenkend. So habe ich sie immer dabei und vergesse nie, sie aufzusetzen. Du, wenn solche Typen nur ihr Kinn wärmen wollen, dann sollen sie sie bitte an Fullboard wachsen lassen. Ja, naja, aber der sehr sympathische Bursche, da hat ja auch ein Board gehabt. Ja, noch schlimmer. Apropos noch schlimmer, den Vogel abschießt Typ Nummer 3. Typ 3, der Analphabet. Der Analphabet kann die Wortkombination Mund-Nasenschutz intellektuell nicht sinnerfassend deuten. Auf die Bitte, doch auch die Nase zu bedecken, antwortet der Analphabet daher. So bekomme ich besser Luft. Also Hofer, jetzt sag mir, warum das noch all der Zeit mit dem Mund-Nasenschutz immer noch nicht richtig funktioniert. Na ja, das kann ich da jetzt auch nicht sagen. Ich habe jedenfalls immer eine Maske mit. Scheiße, ich heute. Habe oh, ich sie vergessen. Macht nichts, ich habe immer zwei eingesteckt. Ach so, die sind jetzt in der anderen Hosen. Aber der Emil, der Emil ist immer top vorbereitet. Zum Glück gibt's den Emil, ohne Ehren wären wir komplett aufgeschmissen. Toi, toi, toi.